Wie erleben die Eltern die Berufswahl von ihren Kind? Mein heutiger Gast ist Daniel Meier. Er hat seinen Sohn intensiv in der Berufswahl und auf dem Weg zu der Lehrstelle begleitet. Und Ich bin Steffi von justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Dani, schön bist du da. Hoi Steffi, danke für die Einladung. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicher bestimmt neugierig und wollen wissen, wer du bist und warum du hier bei unserem Podcast Gast bist. Erzähl uns doch, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin Vater von einem 15-jährigen Sohn, der im Sommer die Lehrstelle anfängt und eine 13-jährige Tochter. Ich äh, habe Architektur studiert und arbeite in einem äh, grossen Büro für eine Wohnbaugenossenschaft als Projektleiterbau. In meiner Freizeit tue ich gerne ein bisschen Sport machen und äh, Sonst habe ich es gerne gemütlich und ein kleines Buch. Danke dir vielmals für die kurze Einführung über dich. In unserem heutigen Gespräch geht es um das Bewerbungsverfahren für Lehrstellen. Und die Eltern, wie du wahrscheinlich auch schon gemerkt hast, gehören sehr oft zu den wichtigsten Ansprechpersonen für die Jugendlichen. Darum haben wir dich auch eingeladen und darum nimmt uns Wunder, mit welchen Gefühle, Erlebnissen oder auch Schwierigkeiten Jugendliche in dieser Zeit konfrontiert werden. Wir wollen heute gerne zeigen, wie Eltern diese Herausforderungen erleben. Inwiefern das aber auch kann, hilfreich sein für Lehrbetriebe ist. Und wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig heutzutage ein schnelles Reagieren respektive ein schnelles Zu- oder Absagen im Bewerbungsprozess ist. Jetzt haben wir hier ein paar Fragen für dich vorbereitet, Dani, dass wir so ein bisschen die Perspektiven der Eltern sehen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie hast du die Berufswahl oder die Lehrstellensuche erlebt? Wie alt ist denn dein Sohn? Mein Sohn ist jetzt gerade 15 geworden. Und äh, ja, der ganze ganz Bewerbungsprozess war eine kleine gewesen für mich und auch für meinen Sohn. Ich würde sagen, er war ein bisschen im luftleeren rum er hat, hat nicht gewusst genau, äh, was und, und, und wie und wo und einfach so. Und da haben wir gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass, wir, dass er eine Unterstützung braucht. Mhm. Hat er in dem Fall nicht gewusst, welchen Beruf das er lernen möchte? Nein, er hat es nicht gewusst und ich denke, das ist typisch für einen 14-Jährigen, dass, dass er, wenn er nicht gerade eine Passion hat, die er sieht, die er anbietet, dass er dann das, das nicht weiss. Und äh, er hat auch im Schulunterricht, habe ich das Gefühl, ein wenig Unterstützung bekommen. Es ist viel um Berufswahl, gegangen und, äh, aber gleich nicht in die Tiefe, sondern so ein bisschen, ja, mal, was du gerne machst und dann finden wir etwas. Und äh, das hat dann irgendwie nicht weitergebracht. Und Gespräch mit, äh, mit der Berufsberatung ist, ist, äh, ja, hat in dem sind auch nicht gefruchtet. Und äh, was dann halt noch ein grosses Problem war, ist äh, die Pandemie. Schnuppern ist in dieser Zeit in den letzten zwei Jahren einfach schlichtweg nicht möglich und, das, und so ist er natürlich dann ein, bisschen, ein bisschen gefangen gewesen. Und äh, ja, wir als Eltern haben dann äh, ein wenig gewusst, was seine Stärken sind, und dann in diese Richtung äh, drücken oder treibt. Du hast jetzt gesagt, ihr habt bei der Berufsberatung auch so ein Hilfe geholt. Wie hat er sich sonst informiert über den Online? Oder musst du da auch so ein bisschen pushen? Ja, er hat, äh, also der, der Schulunterricht war sicher ein, ein, Ding, ein, ein, ein grosser Punkt, wo er ein gesehen hat. Wir als Eltern konnten ihn in eine, eine Richtung treiben, wo wir das Gefühl hatten, dass könnte ihm zusagen äh, Ja, was, was, halt, was er sich ganz am Anfang gewünscht hat, war ein etwas in, in, in Computerbereichen, und, und, äh, aber noch irgendwie. Also habe ich 10-15 Bewerbungen für eine Schnupperlehrer und, und, und 10-15 Absagen, ja, ist dann irgendwie einfach so gegessen gewesen, weil wenn man nicht gewusst ob es das wirklich ist für ihn. Also die pandemie ist war sicher sehr schwierig für ganz viele Jugendliche, das haben wir auch regelmäßig gehört. Du hast gesagt, du hast ein bisschen unterstützt. Wie hast du einschätzen, ob er Hilfe braucht oder nicht? Es ist... Also mit der Berufswahl ist das eine und nachher im Bewerbungsprozess ist das andere. Also es ist, ja, es ist eigentlich typisch, typisch der Mensch, wenn man nicht weiß wie und was und wo, dann tut man es mal auf die Seite schieben und äh, dann geht nichts. Und, und, und äh, als Eltern hast du natürlich irgendwie schon ein bisschen Druck, dass dein Kind äh, anfängt, äh, in den Bewerbungsprozess einsteigen. Und äh, dort hat es äh, recht Unterstützung gebraucht und, und einfach, äh, ja, äh, ein bisschen Druck, dass er hinschaut und, und das er mal macht. Und, äh, ja. Ja. wie hast du die Rolle von der Schule, von der Lehrperson genau wahrgenommen? Du hast vorher etwas angetönt, es war eher so etwas oberflächlich. Haben Sie vielleicht auch das Gespräch mal gesucht mit der Lehrperson Ja, das hatten wir, gehabt, aber es ist, äh, ich verstehe es ein Stück weit. Da sind, sind 20 Jugendliche in einer Klasse und, und äh, ganz wenig wissen, die richtig, das geht. Dass hier da nicht äh, jeder individuell kann, äh, in, in, in einer Tiefe begleiten könnte, wo, wo, wo es schön wäre, das verstehe ich. Für mich ist die Schule und die Berufsberatung, Berufsberatung Beratung, wie gesagt, ein oberflächlich. Mir hat auch gefehlt, dass man mal mit den mit Kindern und, äh, und designen, aber äh, mal einen, einen Lebenslauf schreiben mit ihnen, ein, ein Bewerbungsdossier zusammenstellen, mal, oder, oder mal über, wie man ein Telefonat führt, wie man ein Mail schreibt. Das sind einfach so Sachen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da, da ist nichts gekommen, da hat man irgendwie als Eltern als, als dahinter. Müssen. Okay. Ja, mega spannend. Also wir von Justi gehören da auch sehr oft. Darum kann vielleicht schon sagen, wir bieten genauso Tipps oder Vorlagen für Jugendliche auch an, weil wir eben so ein bisschen wissen, es kommt an anderen Orten ein bisschen zu kurz. Jetzt hast du gesagt, du Bewerbungen geschrieben. Kannst du da eine Zahl nennen, wie viele Bewerbungen hat dein Sohn ungefähr geschrieben in dieser ganzen Zeit? Er hat etwa 12 bis 15 Bewerbungen. Äh, geschrieben, bis er eine äh, Zusage bekommen hat. Okay. Und wenn du jetzt gleich sagen kannst, bei wie vielen von diesen Bewerbungen oder bei diesen Firmen hat er dann überhaupt eine Rückmeldung auf die Bewerbung bekommen? Ich würde sagen, bei, bei einem Drittel hat er, keine, hat er keine Rückmeldung bekommen. Und bei, bei der Hälfte hätte er müssen nachfragen. Also hat zumindest einmal nachgefragt, äh, wie der Stand von der, von der Bewerbung ist. Okay, und bei den Bewerbungen, die noch gar keine Rückmeldung bekommen hat, wie haben da reagiert oder wie hat auch er reagiert? Also wir haben es eigentlich so abgemacht, dass er, wenn er innerhalb von 14 Tagen nicht hört, dass er dann ein Telefon in die Hand nimmt und, es, und, und mal anruft oder dass er per Mail mal nachfragt. Mhm. Das ist so so haben wir es gemacht, ja. Genau, das ist halt auch das, was mir den Jugendlichen immer empfehlen, dass, wenn es noch 10 bis 14 Tage nicht hören, dass wir wirklich mal freundlich nachfragen dürfen, per Telefon oder per Mail, wie der Stand der Bewerbung ist und bis wann sie auch mit mir Bescheid rechnen Aber jetzt so ein bisschen die emotionale Seite. Auch wenn du deinen Sohn gesehen hast, wie der Bewerbung geschrieben hat und keine Rückmeldung bekommen hat, hat er da auch ein das Herz gebrochen? Ja, ja sicher. Also ich meine, Bewerbung geschrieben ist... Äh es ist nicht einfach so schnell huschi in 10 Minuten gemacht, das ist jedes Mal Arbeit, er muss hinschauen, muss den Lebenslauf wieder anpassen, je nachdem, wenn er noch äh, auch mit Farben arbeitet, wo irgendwie angelehnt sind als, als Unternehmen, das er anschreibt. Es ist ein äh, Motivationsschreiben, das einfach Zeit braucht und es ist dann schon verrückt, wenn er halt mal über eine Stunde anhockt und das macht und abschickt und nachher einfach nichts gehört. Das ist, äh, ja. Und dann ist es halt jedes Mal, musst du wieder sagen, hey, Frage noch, mach. Und, und äh, ja, es ist einfach nicht einfach für einen 14-Jährigen ein Telefonitent nehmen und da in die Erwachsenenwelt äh, eindringen. Und sich ja, das verstehe ich sehr gut. Da ist gerade auch so ein bisschen der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Die Firmen haben ja heutzutage auch relativ viele Anforderungen, sagen, das gewisse Notenschnitt, in gewissen Fächer, oder jetzt auf dem Bau schwindelfrei sein, oder vielleicht gewisse Mühe mit dem Migrationshintergrund. Wie geht man so ein bisschen auch damit um, wenn ein Kind nicht all diesen Anforderungen entspricht? Hast du da irgendeinen Tipp für andere Eltern? Nein, nicht wirklich. Also ich grundsätzlich habe keine Mühe mit diesen Anforderungen. Und äh, jedes Kind ist individuell. Jedes Kind hat äh, Stärken und Schwächen. Und äh, ja, es ist, es ist im Normalfall nicht der Überflügel, wo man als Kind hat und wo irgendwie einfach alles kann. Und, äh, als Eltern muss man sich einfach die Stärken und Schwächen äh, bewusst sein und, und die Schwächen können akzeptieren von akzeptieren Kindern deinem Kind. Äh, halt noch nicht in die Richtung gehen, die die Stärken können, äh, können brauchen können. Und, und, und, äh, ja, ich verstehe es, halt, äh, wenn jemand im der KV-Ausbildung im Bankensektor ob man eine gute Mathe-Noten braucht oder, wie du gesagt hast, als, als Zimmermann muss schwindelfrei sein. Und, und wenn er halt nicht schwindelfrei ist, dann, dann ist halt der Zimmermann ein, ein No-Go, das halt geht nicht. Und, und das, das, äh, da habe ich kein Problem. Ich habe viel mehr das Problem mit... Also das Problem einfach, äh, ich frage mich, die Anforderungen äh, generell die Kinder so, so hoch sind, also mit, mit äh, dem Druck mit in der Schule, der Druck in der Bewerbung. Und dann... Äh, ja, in der Bewerbung selber noch muss man sich auch noch sauber verhalten und, und, und irgendwie noch, ja, noch irgendwelche Visionen haben. Also mein Sohn hat einen Absatz von einem Schweizer Unternehmer, also ein grosses Unternehmen, wo wo man ihm gesagt hat, hey, wir spüre zu wenig, dass du zu uns botst. Äh, das sind dann so Sachen, wo ich sage, ja, wir sind alle auch mal in dieser, in dieser Situation als 40 und haben eine Lehrstelle gesucht. Und ich mag mich an mich erinnern, ich habe mich auch irgendetwas, also irgendetwas einfach, ich habe mich beworben und Punkt, dann ist es gewesen. Und dann nicht noch, auch dazu geliefert und, und, und einfach überall die, die, die Anforderungen, es ist extrem, was also auf die Jungen zukommt. Also ich finde den mega spannenden Einblick, den du jetzt hier gesagt hast, auch so der Unterschied, eben, wie es heutzutage so ist, weil alles gefordert wird und wie es damals, wie du jetzt gesagt hast, bei dir damals war. ist. Generation Z, die ist ja, ja in aller Munde und alle reden so ein über die neue Generation. Wenn man sich in die eindenkt und auch so ein innovativ auftritt als Firma, hat man da sicher auch einen Vorteil. Wie siehst du das? Ich weiß nicht wie, wie individuell oder wie spannend, also dass eine Bewerbung muss sein und wie man sich, und ob man sich als Eltern überhaupt muss eindenken muss. Ich glaube, es sind die gebräuchlichen Regeln, die man braucht im Bewerbungsprozess braucht. Und, und, und ich glaube, einfach eine saubere, eine saubere Bewerbung, die nach etwas aussieht so muss sie herkommen Und vielleicht noch mit so kleinen, speziellen Details, aber ob, ob man jetzt da gross auffallen das weiß ich nicht oder bin ich nicht sicher. Sicher hat es Berufsgattungen, wo das eher nötig ist, vor allem im kreativen Bereich. Aber ich denke jetzt mal, in dem Bereich, wo mein Sohn gesucht hat, schlussendlich im Kaufmännischen, da braucht es einfach eine saubere Bewerbung. Ja, wenn jetzt die Bewerbung geschrieben ist und er die abgeschickt hat, dann empfehlen wir den Lehrbetrieb immer, dass sie möglichst rasch auf die Bewerbungen antworten. Kannst du vielleicht sagen, warum ist das so wichtig? Ja, es ist, ich finde es einfach wichtig, oder es ist ein bisschen Respekt einem, einem Bewerber gegenüber, dass er eine Rückmeldung überkommt. Ich meine, die heutigen, Werb die heutigen Bewerbungen sind vielfach äh, online und dann kommt irgendein automatisch generiertes Mail zurück, äh, danke vielmals, wenn es aber ob es wirklich auch ist und ob es wirklich ein äh, Adressat ist und dass jemand die Bewerbung gesehen hat, das dass, dass, dass weiss mit dem nicht. Also ich finde es extrem mühsam, wenn du, wenn du so etwas Wichtiges abschickst, äh, den Knopf drückst und das geht raus und du nachher nicht hundertprozentig sicher bist, dass äh, beim Gegenüber auf dem Tisch gelandet ist. Äh, finde ich mühsam. Mhm. Vor allem die Generation Z die sind auch, oder die ist bekannt dafür, dass sie schnelles Feedback gewöhnt sind durch das ganze Social Media usw. So sie hören also gerne das Datum, bis wenn sie mit einem Bescheid rechnen können. Also ich glaub, das ist bei uns allen so. Hast du da etwas mitbekommen, ist da oft ein Datum genannt worden, wir melden uns in zwei oder in drei Wochen wieder? Oder? Ja, das ist ein Ausschluss, dass wir, das einfach heisst, wir melden uns, genau wie du, wie du sagst, in zwei bis drei Wochen, nur ist das dann selten der Fall, also ja, gehörst einfach... Wir haben jetzt wirklich vielfach nichts gehört und die kommt dann eben, nach, nach zwei, drei Wochen muss ich dran sein und sagen, oh, da ist noch eine Bewerbung offen, da müssen wir noch ein bisschen nachfragen. Es ist ja nicht nur eine, die offen ist, es sind ja mehrere zeitgleich. Und, und, äh, das haben wir viel gehört. Was, was äh, funktioniert hat, ist wirklich, wenn er hat können, gehen, gehen, sich vorstellen oder einen Probetag arbeiten konnte, dann hat es geheißen wir melden uns bis dann und dann. Und das hat also irgendwann frei funktioniert. In diesem Zusammenhang muss ich einfach noch sagen, dass, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass die öffentlichen Bereiche, also die Verwaltung, noch viel besser funktionieren als die Privaten. Also dort hast du einfach irgendein Gefühl, es ist total professionell, es ist jemand zuständig und, und äh, einfach der ganze Bewerbungsprozess ist äh, in, in diesen Bereichen viel, viel besser gelaufen. Mhm. Ja, das ist mega spannend zu hören. Ja. Das ist auch etwas, was wir immer wieder mal hören, dass es wirklich halt in den grossen Firmen ganz klare Abläufe gibt, zuständige Personen gibt, die teilweise in Kleinbetrieben etwas anders funktioniert. Wir haben es jetzt am Anfang schon ein bisschen angesprochen, empfehle empfehlen die Jugendlichen, wenn sie sich beworben haben, so nach 10 bis 14 Tagen, wenn sie nichts hören, mal nachzufragen, freundlich, wie der Stand ist von der Bewerbung. Ich glaube, dein Sonne hat etwa um die 12 bis 15 Bewerbungen geschrieben. Kannst du noch mal schnell sagen, wie oft hat der Nachfrager aktiv von sich aus? Sicher bei der Hälfte. Sicher bei der Hälfte hat er äh, vielleicht noch ein Schreiben bekommen, wir melden uns in zwei bis drei Wochen, aber noch nichts mehr gehört und müssen, auch, müssen auch nachhaken. Mhm. Ja, also als Firma möchten wir ja im Endeffekt eigentlich motivierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder auch Lernende einstellen und sich als zuverlässiges Unternehmen positionieren. Wichtig ist darum für alle, die da zuhören, ähm, heben euch als Firma von der Menge ab, wirklich. Also wenn das irgendwie machbar ist, macht doch das vielleicht hast du auch noch einen Tipp an die Firma. wie macht man das am besten, wie kann man sich so ein bisschen von der Menge, die eben nicht wirklich reagiert oder wo mühsam ist und immer nachfragen, abheben? Ja, grundsätzlich einfach mit der Art und Weise, wie man den ganzen Prozess gestaltet. Ein es, es, es individuelles Schreiben, es, es, vielleicht sogar ein Telefon, eine klare Vorgabe, wie, wie das funktioniert und, und dann die Termine auch einhalten. Das ist eigentlich das, was wo, wo, also, eigentlich ist es nicht ein Abheben sein, sondern einfach ein aus. Und ich glaube, der, der, der der Bub oder einem 14-jährigen Meitli ist es einfach am meisten dient, wenn wenn sie äh, weiß, wie es unterwegs ist und, und ist die Bewerbung ankommt und, und in welcher Zeit und höre ich etwas und dann, am Schluss ist dann irgend ein Nein oder ein äh, Ja, du darfst verbiehen oder einfach so. Und äh, das macht es äh, macht eigentlich schon aus. Mhm. Jetzt möchte ich noch auf das dritte so ein Hauptthema sprechen und zwar sind das Zu- oder die Absagen. Kannst du da dazu etwas sagen, wie viele Absagen hat dein Sohn von diesen 15 Bewerbungen bekommen? Ich, äh, ja, ich würde jetzt sagen, schlussendlich sind es etwa ein mehr die Hälfte. Also er hat jetzt eine Lehrstelle, aber hat von drei, vier Firmen noch nichts gehört. Das haben wir natürlich auch nicht mehr nachgefragt, weil es nicht mehr relevant ist. Und äh, ja, von den anderen hat er dann irgendwann mal ein Schreiben bekommen und die Schreiben, die sind, auch die sind nicht individuell oder, oder auf den Bewerber äh, abgestimmt, sondern einfach äh, ein Standard-Mail und mit, ich glaube, zweimal das gleiche Mail bekommen von verschiedenen Firmen mit der gleichen Begründung, also wirklich fast das gleiche und Ja, das ist dann, äh, als Eltern als merkt man das, ich also, als Jugendliche merkt man das nicht, aber als Eltern merkt man das einfach. Ja, du hast mir jetzt auch gerade die Frage schon vorweg genommen, ich habe jetzt gerade wollte gerade fragen, was für Absagen er denn so bekommen hat, respektive hat es mal eine Absage gegeben, wo vielleicht ein hilfreiches Feedback auch drin ist, wenn er verbessern für eine nächste Bewerbung verbessern könnte. Nicht eins, nicht eins. Wir haben, wir haben äh, bei der ersten Absage, die er bekommen hat, die er sich vorstellte, haben wir nachgefragt als Eltern nachgefragt, einfach weil wir haben wissen, ob irgendetwas beim. Im, im, also im menschlichen gewesen, oder hätte sich irgendwie daneben genommen, einfach, dass wir das wissen, weil das könnte man auch ein bisschen beeinflussen. Und einmal haben wir nachgefragt bei einer Standardabsage, einfach, was es mir Wunder hat, was denn ist und äh, ja, sind dann dort noch, noch so halb Angeschnauzt worden, wieso, dass wir anrufen. Aber äh, grundsätzlich hat er alles, was schriftlich gekommen ist, also alles, was nicht äh, ein Absage war, ist, nach einem, äh, nach einem Bewerbungsgespräch oder nach einem, nach einem Probetag hat uns nicht weitergebracht. Hm, mega schade. Was fängst du jetzt, wenn man die Firmenseite anschaut, wie, ich, eben, wie die Firma das Ganze so ein bisschen kommuniziert? Was ist da angebracht? Ich glaube, der, der Jugendliche nimmt das irgendwie nicht mit, wie sich die Firma benahnt hat. Also jetzt vor allem als, als, als Bewerber für eine Lehrstelle. Als Eltern nimmst du das schon mehr auf, also, ja, wie, wie, wie, wie es äh, funktioniert hat oder wie es gegangen ist. Ich finde einfach, äh, es, gibt, es gibt so eine Aussage, man ver vergisst die Worte, wo Worte, wo gefallen sind, aber man vergisst nicht immer, wie man sich gefühlt hat. Und, und ich glaube, das ist irgendetwas, was sich färben bewusst sein Bewusstsein, dass, dass mit jeder Absage der Jugendliche mal, mal leer schlucken muss und, und wieder ein negatives Erlebnis bekommen hat. Und, äh, äh, mein Sohn ist jetzt ich sage zwar, ich war jetzt irgendwo bei 10 aber da gibt es wahrscheinlich andere, die, die viel mehr haben. Und das, ist, das ist einfach das, das ist so nervenaufreibend und, und so stressig, dass es eigentlich nicht sein Also Ich glaube allgemein, in dem ganzen Bewerbungsprozess ist der Respekt, ich glaube, gegenseitiger Respekt sicher ein wichtiges Thema. Oder auch so der Tonfall, wenn man miteinander redet. Kannst du da dazu noch etwas sagen? Hast du da irgendwie etwas erlebt, wo es gar nicht gegangen wäre? Nein, von dem her nicht, also wir haben, wir haben, äh, wir haben am Anfang gesagt, die öffentlichen Betriebe, dort haben wir auch das Gefühl gehabt, er wird wahrgenommen wie ein junger Erwachsener, also einfach respektvoll und, und man hat sich, man hat äh, mit ihm kommuniziert und ihm klar gesagt, was, was, was ist. Und äh, eben bei, der, bei vielen, wo man nichts gehört haben oder wo einfach ein Mail kam, ist, äh, ja. Es hat nicht mehr viel mit Respekt zu, sondern einfach nur noch mit, äh, ja, mit, mit äh, schnell, schnell, geschwind da noch das mühsame Absage schreiben hm. Du hast jetzt schon ein paar positive Punkte genannt, also wie, wie es in grösseren Firmen gelaufen ist. Hast du generell Tipps für Unternehmer oder Brustbildnerinnen und Brustbildner, die jetzt zulassen? wo du dann möchtest, mit auf den Weg geben um auch euch als Eltern gut abzuholen Ich glaube, wir als Eltern sind, nur gut, also sind gut abgeholt, wenn, wenn der Jugendliche gut abgeholt ist. Und, äh, wir sind ja eigentlich nur am Rand, am Rand, äh, involviert in den Bewerbungsprozess. Es braucht, ja, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, einfach äh, eine, eine, eine, eine saubere Art der Kommunikation. Ich glaube, das war ein relativ gutes Schlusswort. Also für mich zusammenfassend zum Mitnehmen hier, für die Eltern ist es eine mega schwierige Phase, für die Jugendlichen natürlich auch. Und ich glaube, der Respekt ist ein A und ein O in der ganzen Kommunikation beidseitig. Ja, wir hoffen, dass wir von uns die Jugendlichen unterstützen können auf dem ganzen Prozess in der Bewerbung. Und ja, wir schätzen es auch sehr, wenn Leute sich für das Thema Berufsbildung engagieren und bereit sind, mit diesem hier im Podcast über so Themen zu sprechen. Danny, danke dir vielmal für deinen Besuch und für das spannende und auch doch ziemlich privaten Gespräch. Willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben? Nein, eigentlich nicht. Also als Eltern einfach, hey, bleib dran, du deine Kinder motivieren. Es läuft mal besser und mal schlechter und, und, und all diese die negativen Inputs, die wir können wir irgendwie besprechen und, und, und Jugendlichen abnehmen können. Hast du noch einen Tipp für Firmen, oder so, die dir mit auf den Weg geben Verhalten euch respektvoll den Jugendlichen gegenüber und dann ist es gut. Super, danke dir vielmals und auch danke euch allen fürs Zuhören. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.